Es ist mehrere, ja, das ist richtig. Es ist mehrere Arbeitsplätze in Deutschland. Es ist schwer zu reinkommen, weil sie braucht richtige Papiere, die braucht äh, Beispiel Ausweis, richtige Pass oder äh, eine Anmeldung, eine Adresse. Das ist richtig. Aber in Deutschland ein bisschen schwer.